Und zwar wollte ich einfach mal zeigen, wie das bei mir hier so hinter den Kulissen abläuft. Wie ein Video entsteht, was so in etwa der Zeitaufwand ist. Und ich blende euch natürlich auch noch ein paar Fails ein, die es was nicht in die Videos geschafft haben. Ich finde so ähm, Behind-the-Scenes-Videos immer relativ cool und da dachte ich, mache ich auch mal eins. Das ist übrigens relativ ironisch, weil dieses Video entsteht genau auch nach diesem Konzept. Und zwar, der erste Schritt ist natürlich, dass man mal ein Thema definiert. Ich habe da eine ganze Liste auf meinem Handy, die ich jetzt natürlich nicht liege mit ganz vielen Videothemen und immer wenn mir spontan etwas einfällt, dann schreibe ich das dort drauf. Das heißt, da habe ich insofern eigentlich keinen wirklichen Zeitaufwand. Und dann wähle ich ein Thema davon aus, wo ich gerade Lust drauf habe und das Ganze wird dann umgesetzt. Los geht es eigentlich, indem ich Recherche betreibe und ein Skript schreibe. Das ist jetzt ähm, manchmal länger, manchmal weniger lang. Im Durchschnitt ist das Zeitaufwand etwa so eine halbe Stunde. Das ist auch der Grund, warum ich immer so äh, nach links schaue. Das ist auch der Grund, warum ich immer so äh, nach links schaue. Äh, viele haben gedacht, hab ich habe jeweils einfach einen Fließtext da rein und lese den dann vor, aber dem ist nicht so. Es sind nur einzelne Stichworte und daran kann ich mich dann orientieren. Quasi so wie bei einem Schulvortrag. Was ich vor der Kamera erzähle, das ist alles freigesprochen. Da werdet ihr nachher auch noch die Fails sehen. Äh, das äh, gibt mehr Schnittaufwand, aber ich bin da bereit, das in Kauf zu nehmen. Als nächstes wird das Ganze dann eigentlich mit OBS aufgenommen wie ich es jetzt hier auch mache mit meinem schönen Overlay. Ich nehme jeweils alles an einem Stück auf, auch wenn mir etwas auffällt, was ich noch nicht beachtet habe bei den Vorbereitungen, lasse ich die Kamera weiterlaufen und mache dann das Ganze und schneid das nachher einfach weg und so kann es dann sein dass schon mal so eine Aufnahme eine halbe Stunde am Stück dauert. Das ganze dauert dann so circa 45 Minuten das ganze Videomaterial quasi zusammen. Nachher muss das ganze natürlich geschnitten werden weil wie ich gesagt habe ich lasse die Kamera immer durchgehend laufen und alles was nicht ins Video gehört muss natürlich weg. Mein Richtwert ist immer etwa dass ich zwei Drittel von der Rohdatei wegschneiden will. Das heißt aus 30 Minuten Rohdatei entstehen circa 10 Minuten Video am Schluss. Basically schneide ich alles am Stück, also ich schneide Zeugs raus, ich schneide Memes rein, was mir spontan einfällt. Einfach noch ohne Musik, die kommt später. Das äh, nimmt dann schon mal so 3-4 Stunden in Anspruch. Oh. Nachher suche ich nach passender Musik äh, und da investiere ich auch noch mal eine halbe Stunde rein. Weil ich bin extrem perfektionistisch, was Musik anbelangt und es dauert immer relativ lange, bis ich dann mal den Beat gefunden habe, der mir gefällt. Deshalb reuse ich manchmal auch meine Beats, aber es ist immer so eine halbe Stunde drin an Musik, die ich noch extra suche im Durchschnitt. Im siebten Schritt kontrolliere ich dann das Ganze nochmal nach und mache etwaige Verbesserungen, was auch nochmal so eine halbe Stunde dauert, weil es gibt immer noch etwas, was ich irgendwie vergessen habe oder so. Ja... Ist halt so, wenn dann die ganzen Korrekturen gemacht sind, dann äh, mache ich noch ein Thumbnail. Da gehe ich einfach so vor, dass ich mir das Video ansehe und irgendeine Stelle suche, ähm, die mir gefällt, die, wo ich entweder eine Emotion zeige oder die, ähm, die das Video gut präsentiert. Das heißt, meine Thumbnails stellen alles eigentlich Screenshots aus dem Video dar. Und äh, das wird auch bei diesem Video wieder so sein, also... Bitte helfen Sie mir! ...habe ich jetzt eine Pause gemacht. Da kann ich jetzt das Thumbnail nehmen. Genau, und das Ganze wird dann hochgeladen. Nochmal etwa so weitere 20 Minuten. Wenn wir das alles zusammenrechnen, dann kommen wir auf etwa 5 bis 6 Stunden Arbeit pro Video. Was äh, wahrscheinlich die meisten von euch nicht gedacht hätten, aber so ist das nun mal. Und jetzt nachfolgend schneide ich euch noch ein paar Fails rein, die es nicht ins Video geschafft haben, dass ihr euch so vorstellen könnt, was ich mir die ganze Zeit anhören muss beim Schneiden. Viel Spaß damit. Äh, viele haben gedacht, ich hätte einfach einen Fließtext da drin äh, und euch schreibe. Dann grüße ich zu guter Letzt noch. Ernst bleiben. Dann grüße ich zu guter Letzt noch das Ehrenzimmer 113. Ja, Leute, was geht ab und willkommen zu. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem Video Und zwar, wie ihr wisst, versuche ich Diverses auf meinem Kanal auszuprobieren Und ähm Erst schauen wir uns jetzt gemeinsam Die besten Fels da draus ran Äh Gut, dann starten wir mal mit Nummer 1 Gut, dann starten wir mal mit Nummer 1 Gut, dann starten wir mal mit Nummer 1. Ich habe wirklich, ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll, aber ich versuche das Ganze mal etwas visuell darzustellen. Hm. Das Bild vor. Er hat aus einem Paket eine Säge bekommen. Was könnte das bedeuten? Was sagt das Internet dazu? ein Telefon da Noch kurz ein Disclaimer in eigener Sache, mir ist das Wichtigste für den Wachstum meines Kanals. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, checkt einfach gerne die beiden Playlists ab, könnt ihr muten und auf Wiederholen im Hintergrund laufen lassen. Vielen Dank. So. Und ähm, was ich Positives aus dem Militär mitgenommen habe, weil man hört ja, weil äh, viele Menschen und was ich Positives aus der Zeit im Militär bisher schon äh, mitnehmen konnte. Übrigens, wie ihr seht. Übrigens, wie ihr seht, ich muss.. nicht. Ah, ja, und dann grüße ich noch ein weiteres Mal das Ehrenzimmer 113. Äh, je fais des salutations pour la chambre 113. Namentlich Soldat Pinto Alves. Und Soldat Studor. Und wenn ihr euch fragt, warum das Ganze so wackelt, ich wollte die Unprofessionalität der vorherigen Clips qualitativ beibehalten. Dann hoffe ich euch hat das Video gefallen und bis zu einem nächsten Video.